Sind wir aufgrund der vorausgegangenen Untersuchungen zu dem Ergebnis gekommen, dass der Aktuatorarm in Verbindung mit den Schreibleseköpfen auszutauschen ist, müssen wir unter Reinraumbedingungen den Eingriff in der Festplatte vornehmen. Besonders heikle Punkte sind a. die Entfernung des Aktuatormagnets magnets und b. die Montage des Aktuatorarms. Alternativ zum Austausch des Actuator Arms und den daran hängenden Modulen führt man den Austausch der Magnetscheibe aus, was allerdings nur dann zu einem befriedigenden Ergebnis führt, wenn im Gehäuse nur eine einzige Magnetscheibe untergebracht ist. sind jedoch mehrere Scheiben in einem Gehäuse eingebaut, kommen beim Datenrettungsversuch Probleme auf, die in einem anderen Workshop-Video näher beschrieben werden. Dort wird auch am praktischen Beispiel unter Laborbedingungen vorgeführt, wie ein derartiger Plattentausch ausgeführt wird. Man verwendet diese Methode des multiplen Plattentauschs sozusagen als letztes Mittel, eigentlich nur noch dann, wenn der Spindelmotor defekt ist oder aus anderen Gründen der Austausch der Schreibleseköpfe nicht möglich ist. Daher ist die nun beschriebene Methode des Austauschs des Aktuatorarms mit den Schreibleseköpfen das Mittel der Wahl, da dieses bei Mehrfachscheibenfestplatten dem Plattentausch unbedingt vorzuziehen ist. Bevor ein Laufwerk montiert oder geöffnet wird, ist stets auf einwandfreie Erdung des Arbeitsplatzes und des Technikers zu achten, da elektrostatische Spannungsspitzen eine der Hauptursachen, für beschädigte Platinen sind. Außerdem entfernen wir zunächst stets die Platine auf der anderen Seite des Festplattengehäuses, weil sie erstens damit besser geschützt ist und zweitens, damit wir, soweit vorhanden, Steckverbinder, die mit dem IC Logic Board im Inneren der Platte verbunden sind, vorab lösen können. Die Öffnung der Festplatte soll nur in einem Reinraum erfolgen, da sich Staubpartikel sofort auf die blanke Magnetscheibe setzen. Beginnen wir nun mit der Entfernung der oberen Actuator Platte und zwar zuerst beim betroffenen Laufwerk. Im Actuator ist ein sehr starker Magnet eingebaut, der die Actuator Platte festhält. Alle Versuche, die Actuator Platte mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem herauszuhebeln, Gefährden den Rettungsversuch aus drei Gründen. Erstens kann dort durch Spule im Actuator-Arm, das sogenannte Voice-Coil, beschädigt werden. Zweitens erfährt der Actuator-Arm ein Drehmoment, das die Schreibleseköpfe unkontrolliert über die Magnetscheibe wischt oder aus der Parkrampe stößt. Und drittens wird der Schreiblesekopf durch einen unkontrollierten mechanischen Stoß zerstört wenn etwa die actuator vom Werkzeug abrutscht und schief auf den Actuator-Körper zurückschnellt. Der Actuator-Magnet ist ein sehr starker Permanentmagnet, in dessen Kraftfeld, das sogenannte Voice-Coil, drehbar gelagert ist. Das Voice-Coil ist eine im actuator -Arm integrierte Spule, die je nach Polung und Stromstärke des hindurchfließenden Stroms ein mehr oder weniger starkes elektromagnetisches Feld erzeugt, welches wiederum im Zusammenwirken mit dem umgebenden Magnetfeld eine mechanische Auslenkung, nämlich die Bewegung des Actuator Arms, verursacht. Die Funktionsweise ist also prinzipiell wie die eines Amperemeters. Nach Entfernung der Aktuatorplatte führen wir nun den Ausbau des Aktuatorarms aus. Ganz ähnlich wie die hier gezeigte Parkrampe können wir die Köpfe getrennt halten, wenn wir flexible Kunststoffklammern, die in etwa V-förmig gebogen sind, so in den Aktuatorarm hineinschieben, dass sich die Köpfe nicht berühren. Während der Montage dürfen die Klammern keinesfalls herausfallen. Die Spannkraft und Spannweite der Klammern spreizen die Schreibleseköpfe so weit, dass diese gerade eben etwas von der Magnetscheibe abgehoben sind. Die richtige Herstellung der Klammern, die aus einer flexiblen Folie individuell für jede Platte zugeschnitten werden, und deren Positionierung ist etwas schwierig, und erfordert etwas Geduld. Wir achten sehr darauf, dass sich die Schreibleseköpfe nicht gegenseitig berühren oder mit anderen Objekten unkontrolliert in Berührung kommen. Dies tun wir nicht etwa, weil die Schreibleseköpfe weich wie Butter oder zerbrechlich wie Eier wären, nein, der Grund für diese besondere Vorsicht liegt darin, dass die kleinen Köpfe in kleinen Haltefedern gelagert und mit feinsten Drähten verwoben sind und diese Anordnung zerstört wird, wenn so ein Schreiblesekopf aus seiner Halterung fällt oder verkantet wird. Bei kleineren 2,5 Zoll Laufwerken, die meistens in Notebooks eingebaut sind, ist die Parkstellung der Schreibleseköpfe in der Mitte der Scheibe und die Schreibleseköpfe liegen im Ruhezustand unmittelbar auf der Magnetscheibe auf. Zur Demontage des actuator Arms bringen wir die Schreibleseköpfe an den äußeren Rand der Scheiben, indem wir den actuator Arm ganz langsam über die Magnetscheibe gleiten lassen. Wir bewegen den actuator Arm äußerst langsam, damit die Schreibleseköpfe nicht aus ihren Halterungen herausfallen. befindet sich nun bei der betroffenen 3,5 oder 2,5 Zoll Platte der Aktuatorarm außerhalb des Scheibenbereichs, wird die Schraubverbindung unten am Gehäuse ganz gelöst und der Aktuatorarm mit dem daran hängenden Elektronikmodul sehr vorsichtig aus dem Festplattengehäuse gehoben. Wir untersuchen sogleich das Aussehen der Schreibleseköpfe und deren Aufhängung, um eventuell Beschädigungen feststellen zu können. Ferner betrachten wir uns das kleine Filterkissen an der Luftaustrittsöffnung am Chassis. Ist dieses ganz silbrig überzogen, deutet dies auf Abrieb der Magnetscheibe hin, woraus wir schließen können, dass sehr wahrscheinlich mehr oder weniger feine Kratzer auf der Scheibe sind. Als nächstes betrachten wir uns, am besten mit einer starken Lupe, die Oberflächenbeschaffenheit der Magnetscheiben, soweit dies bei einem Plattenstapel überhaupt möglich ist. Denn finden wir Kratzer auf der Platte, können wir den Datenrettungsversuch an dieser Stelle abbrechen, denn die Daten sind verloren. Denn selbst wenn ein neuer Schreiblesekopf eingebaut würde und alle anderen Parameter in Ordnung wären, würde uns eine zerkratzte Platte nur den neuen Schreiblesekopf zerstören und damit unsere Spenderplatte ebenfalls unbrauchbar machen. Aus diesem Grund beginnen wir auch immer zunächst mit der Zerlegung der betroffenen Festplatte, bevor wir überhaupt die Spenderplatte öffnen, um wenigstens nicht auch noch die Spenderplatte kaputt zu machen. Erst dann öffnen wir die Spenderplatte, deren Funktion wir natürlich zuvor geprüft haben, und entnehmen deren Aktuatorarm, um ihn sodann mit dem daran hängenden Elektronikmodul in die betroffene Festplatte einzusetzen. Die folgende Bilderserie zeigt nun noch einmal zusammenfassend die Schrittfolge für den Austausch des Aktuatorarms. Thank you.